Hallo und was geht Leute, willkommen zu einem neuen spontanen Video von mir, eins das nicht so mega heavy bearbeitet ist. Heute wollte ich ein bisschen darüber reden, warum Final Fantasy XIV eigentlich so awesome ist aus meiner Sicht. Und allen Leuten, die sich noch unsicher sind oder die mit Final Fantasy an sich noch nicht viel anfangen können, auch so ein bisschen ähm, die Angst vorwegnehmen und denen auch ein bisschen darüber berichten, was, was dieses MMO-RPG so groß macht. So populär es ist es ja mit WoW zusammen das populärste MMO-RPG momentan auf dem Markt. Vielleicht hat sogar WoW schon übertroffen von den Spielern. Ich weiß es nicht, die Spielerzahlen werden ja immer eher ungern enthüllt. Ähm, jedenfalls ist es mega, mega riesig und das auch zu Recht. Und Final Fantasy XIV ist tatsächlich das einzige MMORPG, das es in die Top-50-List der Games 2019 geschafft hat. Was eine richtig große Leistung ist, muss man mal sagen. Applaus Warum ist Final Fantasy so awesome? Ähm, also zuerst einmal, es ist ein Final Fantasy. Das heißt, es hat alle gängigen Begriffe, es hat alle Zauber, alle Beschwörungen, alle NPCs, alle Konventionen, die man aus einem Final Fantasy halt kennt. Es bietet sehr viel Fanservice für Leute, die mit dem Franchise vertraut sind. Leute, die das Franchise kennen, die sind ein bisschen beheimatet da drin, die erkennen vieles wieder und das ist schon ziemlich nice. Aber das heißt nicht, dass Leute, die noch nie in Final Fantasy gespielt haben, jetzt, jetzt irgendwie gar nichts damit anfangen können. Nee, so ist es nicht. Es ist eher so, dieses Spiel ist grundsätzlich erstmal für jeden geeignet also ich empfehle es auch wärmstens für Leute, die mit Final Fantasy an sich erstmal nichts am Hut haben. Aber dadurch, dass da gewisse wiederkehrende Elemente sind, wie wie gesagt Zauberbeschwörungen und so weiter, ähm, was man alles auch aus anderen Final Fantasy Games äh, kennt, ähm, ist das halt so ein kleines Goodie, so ein, so ein extra, so, eine gewisse, so ein gewisser Wiedererkennungswert, den ähm, eingefleischte Fans der, des Franchises dann auch haben. Aber es ist trotzdem super geeignet für jedermann und jeder Frau. Egal, ob man Final Fantasy gespielt hat oder nicht. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die verdammt gute Story von Final Fantasy. Und das sage ich nicht einfach so, sondern es hat wirklich eine verdammt gute Story. so dass ich jedem, der dieses Spiel anfängt, egal ob Final Fantasy Kenner oder nicht, immer wieder einprügle, lest die Hauptstory. Guckt die Cutscenes. Ich weiß, es ist viel zu lesen teilweise, weil im Gegensatz zu Guild Wars äh, 2 oder, oder The Elder Scrolls Online zum Beispiel... Äh, sind die Dialoge nicht zu 100% vertont, aber ich weiß gar nicht, ob es bei Guild Wars 2 zu 100% vertont ist, aber bei äh, The Elder Scrolls Online weiß ich das, die machen auch einen verdammt guten Job, Hut ab dafür. Ist bei Final Fantasy XIV leider nicht so, man muss sehr viel lesen, aber das heißt nicht, dass die Story dadurch minder gut ist, sondern tatsächlich, ähm... Kommen dadurch sogar die Cutscenes, die dann vertont sind und die dann halt, wo auch was passiert, kommen dadurch irgendwie auch mehr zur Geltung, finde ich. Ähm, ist jetzt blöd für Leute, die leserfaul sind, aber bitte, ich bitte euch, gebt euch das trotzdem. Es lohnt sich, es ist eine verdammt gute Story und kein einziges MMO in meinem gesamten Leben hat mich je geflasht und hat mich so an der Leine gehalten, was die Story anging, wie dieses Spiel. Vor allem Heavensward scheint da durch den tausendjährigen ähm, Krieg zwischen dem Königreich Ischgard, ich glaube, es war ein Königreich Ishgard, und den Drachen, ähm, was richtig nice erzählt war und man beide Seiten auch irgendwo so nachvollziehen konnte. Und natürlich Shadowbringers, das aktuelle Addon, was einfach nur par excellence ist und einen, ich will nicht spoilern, deshalb formuliere ich das ähm, vorsichtig, es lässt einen hinterfragen, ob man das Richtige tut und das ist richtig gut. Wenn plötzlich diese Grenze zwischen Gut und Böse, wie man es in vielen MMOs oder klassischen RPG-Stories hat, wenn diese Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt und man sich selber seiner Taten hinterfragt, dann, dann finde ich, hat Shadowbringers hier auch wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich kann es echt nur empfehlen. Supergeil ausgearbeitete Charaktere, supergeil ausgearbeitete ähm, Bösewichte, Villains, Antagonisten, wie auch immer man sie nennen möchte. Gebt euch dieses Spiel, gebt euch die Story und dankt mir dann später. Punkt Nummer drei ist diese unglaubliche Fülle an Content. Die dieses Spiel liefert. Allein der Gold Saucer ist eigentlich so eine kleine, so eine kleine Mini-Welt für sich, wo man sehr viel abseits des Hauptspiels machen und verfolgen kann. Man hat da eine. Ähm, man hat da sehr viele Minispiele, man hat da das Chocobrennen, was man vielleicht aus Final Fantasy 7 kennt, inklusive der, der, der Breeding-Funktion. Man kann sich also die ganzen Chocobos dann züchten und kreuzen und dann kriegen die bessere Stats und boah, es ist es ist eine Wissenschaft für sich. Dann haben wir den Kampf der Trabanten, also alle Begleiter, die man während des Games gesammelt hat, die kann man dann in diesem Kampf der trabanten Minispiel einsetzen. Und das fungiert quasi nach so einer Art ähm, moba Dominion-Prinzip, wo man ähm, die Trabanten, die kleinen Begleiter äh, hier oder dahin schickt und um da die Kristalle zu zerstören und dann schlussendlich den gegnerischen Nexus. Also ist ein cooles Minigame mit, ähm, ich denke, viele Leute, die mehr so in dieses Strategie-Genre äh, reinpassen, die viel damit anfangen können, äh, wie StarCraft-Spieler oder so oder League of Legends-Spieler, MOBA-Spieler, die werden da. Auf jeden Fall auch auf ihre Kosten kommen. Dann haben wir noch Triple Triad. Das ist quasi das, das In-Game-Gwent von Final Fantasy. Ist auch ein cooles kleines Minispiel. Und das Coole ist, man kann in der ganzen Welt rumlaufen. Nicht nur im Goldsauce, also das ist nicht nur auf Gold aber begrenzt. Sondern man kann wirklich überall NPCs finden, mit denen man sich betteln kann. Und die teilweise auch voll die Challenge darstellen. Und wenn man gewinnt, kriegt man mit einer gewissen Chance vielleicht sogar deren Karten. Und je mehr man sein Deck vervollständigt und äh, aufbaut, desto bessere Karten kann man reintun, desto höher wird das Limit. Und dann gibt es auch noch Turniere. Für, für ähm, die chocobo gibt es Turniere. Für, die, für Kampf der Trabanten und für Triple Tride gibt es auch immer regelmäßige Turniere, die auch gewertet werden. Also ziemlich, ziemlich nice. Und dann gibt es neben diesen Minispielen, das sind die Hauptminispiele, gibt es immer noch so, so ähm, wie man es aus Guild Wars kennt, diese... Wie heißen die da? Äh, so Events, die halt stattfinden. Gibt es auch im... Im Goldsourcer zu bestimmten Zeiten, wo es dann nochmal andere Minispiele gibt und da hat man auf jeden Fall sehr viel Spaß und kann auch sehr viel, sehr viel machen, verdienen, sehr viel sich cooles auch erkaufen mit den, ähm, mit den Punkten, die man da verdient. Schatzsuchen gibt es, viele Dungeons gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch nie so viele Dungeons in einem MMO erlebt. Also es gibt wirklich richtig viele, es gibt für fast alles irgendwie in irgendeiner Form einen Dungeon und dann gibt es von diesem Dungeon noch eine schwere Version, aber diese schwere Version, und jetzt kommt das Geile, ähm, ist nicht einfach nur der gleiche Dungeon, nur mit schweren Gegnern, sondern es ist ein Dungeon, also es ist der Dungeon, storymäßig, der aber komplett nochmal eine überarbeitete Story hat, also ich sagen wir mal, in dem normalen Dungeon ähm, passiert dies und jenes und ihr habt diesen Boss geklatscht und in der schweren Version ist dieser Dungeon komplett anders aufgebaut. Und dann ist plötzlich hier irgendwie was geflutet, weil ihr diesen Boss geklatscht habt oder irgendwelche anderen Gegner sind, haben Einzug gehalten. Weil die vorigen Gegner habt ihr ja schon vertrieben aus der Höhle und dann sind da plötzlich neue Gegner und neue Bosse. Also es hat schon so seine eigene Story auch. Und das ist halt richtig gut gemacht. Da, ist, da steckt so viel Liebe drin. Dann haben wir noch so viele Bosse, die man machen kann, so viele Raids, die man machen kann und die auch alle richtig viel Spaß bringen. Aber das Geilste ist die Hildebrand questline Allein die ist ein Selling-Point. Und jeder meiner 13, 14 Euro, die ich... Wie viel zahle ich? 14? 13? 13 Euro zahle ich, glaube ich, pro Monat. Äh, die, ich, die ich in dieses Spiel investiere, jeder Euro ist allein für diese Questline gut investiert. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist einfach nur ähm, eine Questline mit einem richtig, richtig dämlichen, verpeilten Möchtegern-Detektiv. Und seiner richtig komischen, weirden Familie... Und seiner komischen Assistentin, die eigentlich stockdumm ist, aber trotzdem irgendwie immer die richtigen Schlüsse zieht. Und es ist, es ist ein, ein Klimax der, der Weirdness und der, der Überspitzung und der Comedy. Es ist einfach nur geil. So was habe ich noch nie in einem MMO erlebt. Also es ist wirklich gut gemacht. Ich kann es euch dringend empfehlen. Wenn ihr das Spiel anfangt, zockt ihr hier lieber ein Questline. Die ist, nur, die ist einfach nur geil. Der vierte Punkt ist, dass man alles mit einem Char selber machen kann. Ja... Anders als in vielen anderen MMOs muss man sich nicht für jeden Scheiß einen Twink machen oder sowas, wenn man, wenn man sich eine Klasse ausgewählt hat. Ich persönlich kenne das aus eigener Erfahrung, ähm, wenn ich ein neues MMO angefangen habe, habe ich mir erstmal alle Klassen durchgelesen. Und dann steht ja manchmal da auch, wie schwer die Klassen zu spielen sind und so. Und ich bin eigentlich jemand, der die Challenge liebt und dann habe ich mir oftmals immer die schwereren Klassen geholt, nur um dann so ein bisschen zu versagen. Ähm, und dann musste ich ja, wenn ich irgendwie umspecken möchte, musst du entweder... Äh, Dir irgendwas teures ingame kaufen oder mit echt geld kaufen oder du musst ja einen neuen char machen, ne? das, das gibt hier nicht. Das Problem: Man muss sich keine Gedanken machen über irgendwelche Klassen, die man verfolgen möchte oder nicht und dann auch daran gebunden ist, weil es keine Bindung gibt. Ihr fangt eine Klasse an, das ist eure Startklasse. Also bei der Charaktererstellung könnt ihr eine Klasse auswählen. Damit startet ihr aber, ihr müsst die nicht bis zum Ende behalten. Ihr könnt einfach on the fly quasi eine andere Klasse anfangen. Das geht. Ja, und dann macht ihr, macht ihr halt mit dieser Klasse eure Level. Und der Progress eurer Klassen bleibt auch gespeichert für diese Klasse. Also wenn ich jetzt ein, weiß nicht, Level 7 Krieger habe, äh, Level 7 äh, Marodeur habe, und dann merke ich so, hm, ja, gefällt mir irgendwie nicht so, ich will doch lieber was, was Magier oder so DD-mäßiges, dann nehme ich einfach die Questline für den Taumaturgen an zum Beispiel, ähm, werde dann Taumaturk. Und dann fange ich als Taumaturg bei Level 1 an und kann dann auch direkt von Level 1 weiter quasi diese Klasse spielen bis zum Ende durch. Und mein, mein Marodeur der bleibt auf Level 7, bis ich ihn wieder entscheide zu spielen. Und das gilt für jede Klasse, das gilt auch für die Sammlerklassen, das gilt auch für die Handwerksklassen. Und über das Sammeln und das Handwerk brauche ich gar nicht erst reden, weil das einfach nochmal ein komplett eigener Punkt ist. Ähm und auch so richtig gut ausgearbeitet, dass... Crafting, also ich schneide es nur mal kurz an, das Crafting, das macht einfach Spaß. Das ist nicht wie, ich kenne es aus keinem anderen MMO. In allen anderen MMOs, da wählst du einfach nur aus, was du craften möchtest hast dann die Materialien vielleicht hoffentlich im Inventar und dann klickst du auf Craften und dann ist es gecraftet, fertig. In Final Fantasy ist das eine richtige Klasse mit ihren eigenen Skills und ihrer eigenen Rota und da musst du hier und da was machen, um die Qualität zu erhöhen, aber dann darfst du nicht zu sehr übertreiben, sonst, sonst fällt das Item, aber oh, es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Äh, ja, also alles ist mit einem Char spielbar und ähm, es gibt einfach keinen Grund, keinen wirklichen Grund, finde ich, sich einen Twink zu machen. Selbst wenn man versucht, mit einem wenn man mit einem anderen Spieler zusammenzockt, der gerade erst angefangen hat und man selber hat schon ein höheres Level, kann man tr sich trotzdem runter skalieren lassen. Du wirst für fast alles in diesem Content, wirst du auf die, werdet ihr auf eine gleiche Ebene skaliert vom Level her und vom, vom Equip her. Wenn man Dungeons mit jemandem macht, wird man auf das Level des Dungeons skaliert und das Equip wird auch runter skaliert. Also ist alles ziemlich balanced. Das ist wie, wie man es zum Beispiel aus Guild Wars oder so kennt. Ähm, so braucht man sich auch nicht wirklich einen Twink machen, wenn man mit jemand neuem äh, zusammenspielen möchte und man selber schon einen Char hat, der ein bisschen weiter ist. Das ist ziemlich praktisch. Und der letzte Punkt, ich weiß, ich laber viel, aber ich will es nochmal angeschnitten haben. Habt ihr wahrscheinlich auch schon überall gehört, aber Final Fantasy 14 hat die netteste Community, die ich je in meinem Leben ge gesehen habe. Und wenn ihr das Spiel nachschlagt bei Google, wenn ihr es bei Google sucht, dann wird das wahrscheinlich auch einer der Haupt-Selling Points sein, die ihr da findet. Aber das ist kein PR, das ist jetzt auch nicht irgendwie irgendeine Übertreibung, sondern es ist wirklich wahr. Es gibt so gut wie kein Flame oder kein Sword. Wenn ihr, wenn ihr irgendwelche Raids nicht schafft oder so, mit Randoms, wohlgemerkt, ne? Wenn ihr euch für diese. für. für einen Dungeon oder für einen raid cute oder für. für ein. was auch immer. Und ihr mit fremden Leuten zusammenspielt und, und failt, dann ist das absolut in Ordnung und keiner sagt was. Wirklich. Und selbst wenn man zweimal fällt oder dreimal fällt, haben die Leute, ich sag mal, in. in 29 von 30 Fällen, haben die Verständnis und Geduld und schreiben nichts. Und wenn, dann. wenn irgendwas sein sollte dann wird nicht geflamed, sondern dann, dann schreibt irgendwer, der halt Ahnung von den Mechanics hat, schreibt dann in den Chat, was man machen muss in der Regel und dann wird es auch gemacht und dann, dann läuft das auch. Und es ist halt richtig geil. Wirklich. Ich erinnere mich noch, ich habe mal in einem Raid mitgemacht, das war, ähm, das war die Nichtsarche Dunsgeth oder so hieß er. Ähm, da habe ich mitgemacht, das war mein erstes Mal und ich hatte absolut keine Ahnung von den Mechanics. Und wir sind bei so einem bestimmten Boss, der so ein bisschen mit Portals, äh, also wie man es auch aus Portals kennt, äh, so ein bisschen arbeitet, ähm, sind wir verreckt. Ich glaube, die sind zweimal gewiped oder so und es war einfach keiner, so. ich glaube, einer ist rausgegangen von der, aus der ganzen Allianz. Wir waren, wir waren 30 Mann oder so, ne 24, wir haben 24 Mann. Einer ist vielleicht rausgegangen, hat auch nicht geflamed, sondern ist einfach rausgegangen. Okay, passiert. Dann ist direkt auch irgendwann einer nachgejoint Und alle anderen haben entweder Witze gemacht oder haben halt die Mechanics erklärt. Und das ist halt richtig geil. Das ist eine richtig gute Atmosphäre, in der man arbeiten kann, in der man lernen kann. Und ich weiß, man hört es oft und es ist jetzt schon mittlerweile ausgelutscht, aber ich muss trotzdem nochmal WOW als Negativbeispiel wählen. Wenn ihr WOW, wenn du in normalen Dungeons. Ähm, ...einen Fehler machst oder so, dann, dann, dann gibt's Flame oder die Leute liefen direkt. Das hast du hier in Final Fantasy einfach gar nicht. Oder vielleicht, wie gesagt, 29 von 30 äh, Runs, egal was du machst, sind absolut geil und entspannt. Ähm, und dann der eine Run, ja gut, dann lief der einfach mal. Aber niemand flamed in der Regel. Einfach nur eine richtig, richtig gute, hilfsbereite Community, die auch Fremden hilft. Die auch Witze macht, auch wenn man failt. Es ist einfach geil. Was soll ich sagen? Es ist einfach geil. Das sind so meine, das sind so meine Gründe, meine Hauptgründe, warum Final Fantasy XIV so awesome ist. Es, es, gibt, es gibt noch viel mehr. Die Mounts, die man alle sammeln kann und die Begleiter, die coolen Klassen, die alle ihre eigene Spielweise haben. Und jede Klasse macht irgendwie auf ihre Art Fun und hat ihre eigene Art, sich zu spielen. Das ist schon ziemlich geil. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ich, ähm, so ein paar Tipps, die ich Neulingen erraten würde, aber ich würde das wahrscheinlich dann in einem neuen Video machen und nicht in diesem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst ein Like da, schreibt doch in die Kommentare, was euch so gefällt an Final Fantasy, warum ihr findet, dass es awesome ist, was eure coolsten Erinnerungen daran sind oder Momente, wie zum Beispiel bei mir in diesem Raid bei Gath, wo wir einfach nur gewitzelt haben. Das war schon ziemlich geil. Ähm, ja, und vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt. Ich habe auch Patreon, ne? Blende ich dann nochmal später ein in der Endcard. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!